Hallo zusammen, mein Name ist Atitia. Ich arbeite in der Abteilung Elektronik. Ich zeige euch, was ich heute so alles mache. Kommt mit! Als Gruppenleiter unterstütze ich die Lernenden bei ihrer Ausbildung. Mir ist wichtig, dass die Atmosphäre bei uns in der Elektronik harmonisch ist. Ebenfalls lege ich Wert darauf, dass die Lernenden, ohne zu zögern bei Fragen, zu uns Gruppenleiter kommen können. Wir arbeiten jeden Tag mit Kabel und am Ende werden die Kabel mit Kabelbinder gebunden. Außerdem montieren wir elektrische Teile zusammen. Mir gefällt es da, weil wir im Team arbeiten, kontaktfreudig sind und zusammen arbeiten Spass macht. Cool ist auch, dass wir unsere eigenen Arbeitsplätze haben. Für die Ausbildung bei uns bringst du Interesse an Elektronik sowie handwerkliches Geschick mit und kannst gut konzentriert arbeiten. Jetzt habt ihr einen Einblick bekommen, wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch.